Hallo Freunde der Virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gewinnspiel und wie ihr seht, es gibt einen Sci-Fi-Shooter und der nennt sich David oder David, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Es ist ein Oculus App Lab Titel und kostet aktuell 14,99 im Oculus App Lab Store. Ist von den Two Guys Games aus Köln. Es, wie der Name schon sagt, es sind zwei Entwickler. Und äh, da möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich hier das Gewinnspiel machen kann. Und äh, ja, die haben drei Keys zur Verlosung gesponsort. Also vielen, vielen Dank. Mega. Da freut die Community sich immer. Und äh, ja, in David lenken wir ein Raumschiff, äh, ja, was eigentlich quasi an unserer Hand ist. Und äh, unsere Hand ist quasi das Raumschiff und äh, ja, eigentlich müsste man sich relativ sportlich im Raum bewegen, ducken und links, rechts und damit man so ein bisschen auch den Raketen ausweichen kann und äh, ja die Gegner auch besser ähm, ja, bezwingen kann. Ich war jetzt nicht so sportlich, aber äh, war auch mein erstes Gameplay, von daher war ich da noch nicht so gut. Ich bin bis... Äh Stage 5 gekommen, Level 1, Stage 5, ich glaube so ist das immer aufgeteilt, es gibt mehrere Level, die sind dann mit Stages dann unterteilt und ich bin da bis Stage 5 gekommen, äh, mehr habe ich nicht geschafft <lacht> und äh, ja, mir hat es aber trotzdem Spaß gemacht und ich zeige euch auch mal ganz kurz äh, die Oculus App Lab Seite und wie ihr hier schon seht, 4,2 oder so Sterne, also auf jeden Fall über eine 4er Bewertung und das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und äh, ich finde es auch echt gut umgesetzt, das Game, muss ich sagen. Mir hat es äh, Spaß gemacht. Es gab auch auf Facebook äh, Kommentare, dass die Leute das nicht gut fanden. Ich äh, kann jetzt da äh, keine großartigen negativen äh, Sachen zu nennen. Ähm, es ist halt ein Wave-Shooter, das muss man wissen. Es kommen Raumschiffe auf einen zu, immer wieder in Leveln unterteilt. Und äh, man kriegt Power-Ups und wird dann besser und kann dann die, äh, ja, die Gegner relativ... Schwer besiegen oder leichter, je nachdem, ne, wie man es findet. Also, ich finde, es ist ein Game, was man sich abends einfach mal eine halbe Stunde, Stunde anmacht und äh, damit Spaß hat. Und äh, ja, man muss das Genre natürlich auch mögen, aber ich fand es einfach mal was anderes und äh, mir hat es Spaß gemacht. Ja, ich habe insgesamt drei Keys bekommen, die ich verlosen darf und äh, ich möchte das ein bisschen aufteilen. Das heißt, Zwei Keys werden hier mit diesem Video verlost, das heißt, ihr schreibt äh, unter dem Video Kommentare, ich möchte mit am Gewinnspiel teilnehmen, ich möchte das Game David gewinnen und so weiter und so fort. Also, ähm, dass ich erkennen kann, ihr nehmt daran teil, dass keine Bots da irgendwie was schreiben. Also, wenn irgendein Kommentar nicht in diese Richtung geht, dass ich erkenne, dass man daran teilnehmen möchte, ja, wird derjenige dann halt auch aus dem Gewinnspiel ausscheiden. So äh, werde ich es gestalten. Zwei Keys gibt es bei diesem Video hier und äh, dann könnt ihr auch gerne was zum Spiel schreiben, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so. Ihr habt jetzt mein Video gesehen und sagt, äh, ja, da, da könnte der Entwickler noch was machen, da und da. Äh, könnt ihr da gerne auch was unter die Kommentare dann schreiben zu dem Gewinnspiel und äh, vielleicht lesen, lesen die äh, Entwickler hier auch mit und äh, können da eventuell dann auch ja, den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag dann umsetzen. Weiß man nie, ist aber äh, schon, schon mal eine gute Möglichkeit. Wenn es schon deutsche Entwickler sind, ist die Kommunikation auch einfacher. Ja, so, dann den dritten Key. Den werde ich auf unserem Discord verlosen und ich zeige euch mal kurz den Discord. Werde ich auf jeden Fall unten auch in die äh, Beschreibung packen, alle Videolinks und so weiter, äh, Oculus App Lab Seite und auch unseren VR, Germany World, äh, VR World Germany Discord. Und äh, da gibt es eine Sektion, die heißt Community Geschenke und da werde ich dann ein Board aktivieren, wo ihr quasi dann, ja, das Spiel dann auch gewinnen könnt. Ich werde so machen, dass am 10.2. das äh, Video... Das Gewinnspielvideo dann ausgelost wird, das mache ich im Livestream. Das werde ich wahrscheinlich über einen Comment-Picker machen oder aber auch wirklich äh, per kleine, kleine Zettelchen. Mal gucken, wie viele Leute daran teilnehmen. Dann äh, werde ich das eventuell dann ja, entweder über Comment-Picker machen oder wirklich äh, aus dem Lostopf auslosen die zwei Leute. Und den Bot werde ich aktivieren äh, bis Freitag. Das ist der 11. Und äh, ja, da werde ich das dann so machen, dass es einen Tag länger gilt auf dem Discord und äh, ihr dann auch eine Chance habt, dann äh, noch dran teilzunehmen. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, äh, wenn ihr auch unseren Discord besuchen würdet. Wir sind jetzt äh, 100 Leute und äh, wir hoffen uns natürlich, dass der Discord immer wieder ein bisschen weiter wächst und ja, da möchte ich halt nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir ähm, ja ein wachsender Discord sind und äh, wir haben auch die Möglichkeit, euch einen Plutosphäre-Zugang zu ermöglichen, aber auch immer nur tagesabhängig, das heißt, ihr schreibt die Mods an, die dafür zuständig sind und ihr kriegt dann ein Tagesticket und könnt dann auch mal, ja, plutus versuchen mit der Quest und äh, ja, es ist eine Möglichkeit, wenn man keinen Gaming-PC hat, auch mal wirklich PC-VR-Games auf der Quest zu zocken und äh, ja... Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Es ist was anderes, als diese ganzen Quest-autarken Titel wenn teilweise da sehr gute Titel bei sind, aber so einen Half-Life alex oder sonstige Games, Wanderer und so weiter und so fort, die auf der Quest zu zocken, ist auch noch was anderes und das geht halt wirklich nur mit Plutospher, wenn man keinen PC hat. Okay, Leute, nochmal zusammengefasst, Zwei Keys werden hier mit diesem Video verlost, das heißt ihr schreibt unter die Kommentare, dass ihr auch wirklich dran teilnehmen wollt und so weiter und so fort, dass ich das erkenne und ein Key, ein Key wird auf dem Discord verlost und äh, alle Links dazu sind unten in der Beschreibung und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unserem Discord joinen würdet und äh, ja, da gibt es immer wieder Community Geschenke, ihr seht ja, wir, wir werden immer mal wieder was verlosen und äh, ja, ist ein kleines Dankeschön an die Community, die dann äh, wirklich auch ja, uns treu sind, auch auf dem Discord. Und deshalb dann ähm, ja der eine Key hier und zwei für die YouTube-Community, die darf man natürlich auch nicht vergessen. So, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr die gerne stellen. Gerne auch auf dem Discord, äh, wenn noch irgendwas unklar ist. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag. Und äh, ja, nicht vergessen, das Gewinnspiel geht bis zum 10.02. Und ich würde sagen, ein Schluss ist dann auch 16 Uhr am 10.02. Und äh, dann wird danach auch irgendwann eine Livestream starten. Und äh, dann werde ich das verlosen. Okay, dann wünsche ich euch als allen viel Glück. Und äh, wir sehen uns am Dienstag. Da gibt es dann wieder die VR Games. Und da werde ich wahrscheinlich mit Chris Zenith zocken, das heißt Tupac und Chris das erste Mal gemeinsam in Zenit, im MMO und ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt, wenn die Server nicht wieder streiken. Also bis dann. Ciao.